Wir sind hier in einem Fichtenbestand. Der Fichtenbestand, das ist ein Altholzbestand, um die 80 Jahre, 80, 90 Jahre alt. Den versuchen wir jetzt im Laufe der Zeit umzubauen. Dann bauen wir hier schon im Vorhinein schon mal die Buche ein, um später stabilere Waldbestände zu haben.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 Jetzt haben wir hier unten ein schön rechteckiges Loch, da stecken wir die Pflanze rein, ich ziehe den Spaten raus, krümel die Erde an, trete das fest und schon steht die Pflanze einwandfrei. Dieses Verfahren ist schön, es ist sehr einfach zu erlernen und ergonomisch. Man, man zieht dann mit, schiebt die Pflanze ein,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 Wenn der angepflanzt wurde, dann so im späteren Alter, so zwischen 10 und 15 Jahre, muss man das erste Mal eingreifen, damit die Bäume auch schon mal Platz bekommen, muss man die halt freistellen. Ja, dafür gibt es verschiedene Werkzeuge. Da hier ist das Schweizer Gärtel, nennt sich das. Und hier ist der Karnebogen. Der hat einen verlängerten Stiel. Da kann man auch schon mal, braucht man nicht, nicht zu bücken, kann man die Bäume unten abhauen. wie man an die Fläche ranging, hat man erstmal gar nichts gesehen, nur noch einen Haufen Bäume. Da hat man sich einen Überblick verschafft. Da hat man gesehen, hier ist eine Buche. hat man erstmal alles rundherum weggeschnitten, damit die Buche wachsen kann. Man darf natürlich nicht zu viel wegholen, sonst bekommt die Buche keinen Seitendruck mehr und will nicht mehr nach oben. Dann wird die unten frei. So möchte die Konkurrenz zu den anderen Bäumen, die möchte möglichst schnell nach oben. Und deshalb darf man nicht so viel, da muss man das gewisse Maß haben, wir den lassen wir jetzt hier stehen, das gewisse Maß haben an Druck, dass sie noch nach oben kommt. Wir haben halt einige Flächen in der jungen Bestandspflege. Und durch das neue Gerät, den Spacer, den wir hier auch in diesem Betrieb haben. Dadurch kann man diese Arbeit halt auch längeren Zeitraum aushalten. Also das ist gar kein Problem, solche Aufgaben dann schon mal einen Tag zu machen. Auch durch den Galgen, weil alles halt auf dem Rücken getragen wird und nicht mehr an den Arm hängt.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 Hier sieht man, wenn der angesaugt wird, geht der Kanal auf und sonst geht der zu. Und innerhalb von ein paar Jahren, dann verklebt er natürlich und dieser Kunststoff oder Gummi, der verbraucht auch. Und dann muss man die Membran halt auswechseln. Dann ihr kauft einen Membransatz für 20 Euro, tut den Membransatz neu rein und die Säge läuft wie am ersten Tag.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 Und da ist es eigentlich auch ganz gut, jetzt als Neueinsteiger in den Beruf nach der Ausbildung direkt keine flammneue Säge kaufen zu müssen von 1000 oder über 1000 Euro. man dadurch erstmal die etwas billigere, aber schon benutzte Säge halt übernehmen kann.